Hallo! Herr Marx, Sie auch Rad unterwegs. Nicht schlecht. nahe der Uni. Und also du bewegst dich jetzt ja, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, auf dem internationalen Parkett. Wir haben uns kennengelernt. Ich weiß nicht mehr genau wann es war. Ich war noch Studiengangleiter ja, ja. für den WMB, für den Wirtschaftsingenieur. Und du sagtest, hallo, ich bin der Lukas Schwarzbauer. Ich bin dann mal weg, <lacht> weil ja. du gerade auf einer Trainingsreise nach Südafrika, glaube ich. Bist. Ich kam von Südafrika, genau, oh, ein bisschen verspätet, okay. dummerweise. Ah, genau. Und ein du äh, den Semesterstand verpasst. Ja, genau. Ich. genau. So war es ein bisschen. Und das meinte ich eben vorher schon mit auf Schnauze fliegen. Ähm, ja, da habe ich das Ganze ein bisschen unterschätzt tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe mich dann auch äh, da reingefunden und ich bin zwar nach wie vor international unterwegs, aber man findet sich ja einfach da irgendwie rein und weiß, was, auf was es ankommt, wann und wie es wichtig ist, äh, gut zu lernen, um die Prüfungen äh, gut abzuschneiden oder zumindest mal zu bestehen. Und ähm, genau so war ich jetzt zum Beispiel auch am Anfang dieses Jahres schon in Brasilien. Ich dann im Sommer, in den Sommersemester fehlen allerdings erst auch noch nach USA müssen. Ähm, halt zwar ja meine Reisen möglichst auch begrenzt. Und alles im um, Fahrrad. Genau, alles im Fahrrad sowieso. Ähm, und ja, einfach auch im Sinne der Umwelt, aber manche Trips, die lassen sich jetzt für mich einfach nicht vermeiden. Ähm, genau, so sieht es ungefähr aus.